Zünde Licht an, gegen die Einsamkeit. Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, lass dich wieder hoffen. Es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut. Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit Es macht dich offen, lässt dich wieder hoffen Es gibt dir wieder Mut, alles wird gut Als alle Dunkelheit Es macht dich offen Lässt dich wieder hoffen Es gibt dir wieder Mut Alles wird gut